Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager Das heutige Thema lautet, Lösung von Konflikten im Handwerksbetrieb Auf welche Weise sollten zwischenmenschliche Konflikte gelöst werden? Die Konfliktlösung sollte zeitnah durch Aussprache in Form eines persönlichen Gesprächs erfolgen das war ein kurzer Einblick in das Thema Lösung von Konflikten im Handwerksbetrieb. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.